Herzlich Willkommen zu Politik. ein Gedicht pro Woche. Dies ist die zweite Folge der dritten Staffel und sie trägt den Titel Der Gipfel. Das ist eine Podcast Premiere, damit natürlich aus dem Jahre 2022 und äh, wird in der Kategorie Polizei erscheinen. Ja, da bin ich wieder. Ich bin froh, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Auf meiner Internetseite www.proticop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen äh, Gedichten zu stöbern, mir dazu, eure Meinung zu sagen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen, auf den Podcast zuzugreifen und natürlich auch, wenn ihr wollt, dafür zu spenden. Ähm, außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen kleinen Podcast hier irgendwo bei einer Plattform eurer Wahl abonnieren würdet und ihn dort dann auch bewertet. Wie ihr vielleicht noch wisst, verrichte ich in der schönen Stadt Münster meinen Dienst. Wenn ihr euch nun fragt, in welchem Zusammenhang ihr Münster in letzter Zeit gehört habt, dann hilft euch vielleicht das nun folgende Gedicht. Der Gipfel. Da kommen Sie nun, die hohen Damen und Herren, und wir müssen für Sie die halbe Stadt absperren. Sie reden wieder über die ganze Welt und verpulvern Unmengen von unserem Geld. Für Sie arbeiten wir wieder in Zwölf-Stunden-Schichten. Die Medien dürfen nonstop darüber berichten. Während Sie selbstgefällig über anderer Schicksal entscheiden, müssen wir Ihren Kontakt zu diesen Menschen vermeiden. Es ist egal, was das alles kosten mag. Für die Stadt ist es ein lohnender Ertrag. Denn die ist jetzt weltweit bekannt und wir sind zum Schützen des Ganzen verdammt. Jetzt werden wieder Stunden aufgebaut. Egal, ob es einem das Privatleben versaut. Ich finde, dass man viel zu schnell vergisst, dass diese Veranstaltung wirklich der Gipfel ist. Na gut, die Musik ist geklaut, das gebe ich zu. Ähm, ja genau, im Münster läuft zurzeit der G7-Gipfel und die ganze Welt scheint auf meine Heimatstadt zu schauen. Das ist zwar recht speichelhaft für die Stadt, aber auch mit einem immensen Aufwand und eben solchen Kosten verbunden. Ich kann Sinn und Zweck nicht ganz nachvollziehen und sehe nur die extreme Zusatzbelastung für alle Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun und viel mehr will ich da auch nicht mehr zu sagen. Ja, ähm, das war die dieswöchige Folge. Ähm, ich habe sie übrigens wieder äh, bei meiner äh, geliebten Freundin aufgenommen und hier halt es immer noch. Und äh, ich hoffe, dass ich das jetzt schon ein bisschen besser im Griff habe, aber es scheint immer noch nicht das Nonplusultra zu sein. Seht es mir nach. Ähm, ich äh, arbeite daran. Jo, dann würde ich doch sagen, ich verabschiede mich. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Äh, habt viel Spaß, habt schöne Tage. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Und äh, bis dahin bleibe ich, euer Thorsten. Ciao.